Effektiver als das Lernen einer Sprache. Hallo, liebe Deutschlernende! Ich entschuldige mich vorab über den Lärm, aber ich möchte euch etwas zeigen, was hier ist. Ja? Und der Lärm ist hier, weil gleich in der Nähe eine Autobahn ist. Typisch Deutsch, eine Autobahn. Und äh, ja, ich. Ich will euch etwas ganz Tolles zeigen, was ich heute beim Laufen entdeckt habe bei meinem morgendlichen Joggen. Und zwar habe ich letztens in einem Buch gelesen, dass es gut ist, organisch zu essen und lokal – das meinte der Autor, dass es gut ist, lokal und organisch zu essen. Ähm, ich persönlich achte da nicht so darauf, beziehungsweise in den Supermarkt, in dem ich immer gehe, gibt es äh, nicht so viel Organisches oder Lokales oder so, ähm, was ein bisschen schade ist. Äh, Im Grunde genommen verstehe ich die Logik, dass es besser ist, organisch und lokal, lokal zu kaufen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, was ich entdeckt habe, war folgendes. Und zwar, ich laufe hier dran vorbei und dann sehe ich das hier. Ein Schild und hier hängt ein Korb und über dem Korb steht Obst aus dem Garten. Jetzt auch noch die S-Bahn. Hier ist es echt laut. Hier ist es echt laut. Wie gesagt, Entschuldigung. Ähm, also einmal eine Autobahn, einmal eine S-Bahn. Aber hier haben Menschen ihr Obst angeboten, das sie in ihrem Garten gepflückt haben. Ja? Also hier ist da ein Apfel. Es sind ganz viele Äpfel. Es sind grüne Äpfel. Ich nehme an, sie sind alle sehr bitter, aber ich werde trotzdem einige mit nach Hause nehmen und sie probieren. Ich kann ja mal ein bisschen probieren. Es ist zwar nicht gewaschen, normalerweise sollte man Obst waschen, aber ich werde trotzdem diesen Apfel hier mal probieren. gar nicht so schlecht, ist gar nicht so schlecht, die S-Bahn, meine Damen und Herren, die Berliner S-Bahn und äh, es gibt noch eine zweite Sache, die ich auch gefunden habe, ähm, da ganz hinten, das kann ich euch leider nicht zeigen, das ein bisschen weiter entfernt, ist ein Himbeerbusch, ein Himbeerbusch und, ähm, und ich habe mir auch ein paar gepflückt. Tada! Deutsche Himbeeren aus der Wildnis. Es ist nicht fantastisch, ja? Also selbst in so einer Großstadt wie Berlin findet man Essen auf den Bäumen, auf den Sträuchern. Äh, es ist einfach fantastisch. Es ist, ich finde das richtig genial. Und ähm, man muss natürlich darauf achten, dass man verantwortungsbewusst ist. Also ähm, ich habe zum Beispiel Himbeeren gepflückt und eine Frau kam vorbei und hat mir ein paar Tipps gegeben, wie zum Beispiel, dass man ähm, die Himbeeren pflücken sollte, die oben sind und nicht die, die unten sind, weil bei den Himbeeren, die unten sind, besteht die Gefahr, dass man Fuchsbandwurm bekommt. Ja? Anscheinend kommen da die Füchse ran an die unteren Brombeeren und andere Tiere und dann läuft man Gefahr, sich einen Bandwurm zu holen und das will man natürlich nicht. Insofern muss man auch vorsichtig sein, wenn man Essen nimmt, was man in der Natur gefunden hat. Wenn man Essen isst, was man in der Natur gefunden hat, muss man vorsichtig sein. Aber ansonsten ist es ziemlich praktisch. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird man auch ganz viele, ganz viele verschiedene Arten von Sträuchern und Kräutern und so weiter finden. Und es gibt auch ganz viele Webseiten darüber. Also ich bin mir sicher, wenn ihr googelt ähm, den, Namen, den Namen eurer Stadt und dann ähm, ja, Obst, Bäume oder so hm. Für Deutschland gibt es eine Webseite, die nennt sich Mundraub. Mundraub äh, ist ein deutsches Wort, wenn man anderen das Essen wegnimmt. Hm. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr nicht in Deutschland wohnt, dann gibt es bestimmt äh, auch eine Webseite, die euch da helfen kann. Ja? Insofern, das ist der Tipp für heute, ähm, Essen aus der Natur. Man braucht nicht in den Supermarkt zu gehen, um zu essen. Nicht unbedingt. Okay, ich hoffe, euch hat dieses Video auch viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall total toll, als ich das herausgefunden habe, dass es hier direkt bei mir in der Nähe kostenlos etwas essen gibt äh, aus der Natur. Und äh, ja, wir sehen uns morgen. Tschüss! Eine kleine Bitte zum Schluss. Kennst du jemanden, der auch Deutsch lernt? Kennst du jemanden,